Es gibt ein paar Gesetze der menschlichen Wahrnehmung, die man kennen sollte, von denen man mal gehört haben sollte, wenn man Nutzerschnittstellen entwirft. Der Grund ist einfach der, dass diese Gesetze der Wahrnehmung uns dabei helfen, einige Dinge richtig zu machen und vielleicht auch so ein bisschen die Nutzerinnen und Nutzer zu einer bestimmten Wahrnehmung hinzuleiten. Diese Gesetze nennen sich Gestaltgesetze und die schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Gestaltgesetze sind tatsächlich Gesetze der menschlichen Wahrnehmung, die schon seit einigen Jahrzehnten ja, existieren, beziehungsweise von deren Existenz man schon seit einigen Jahrzehnten weiß. Und hauptsächlich geht es darum, herauszukriegen, wie nehmen denn Menschen bestimmte Objekte wahr, zum Beispiel aufgrund ihrer Form, aufgrund ihrer Farbe oder aufgrund ihrer Position, und wenn man darüber Bescheid weiß, wie Menschen solche Wahrnehmungen haben, dann kann man diese Gesetze letztendlich auch miteinander kombinieren, um die menschliche Wahrnehmung in irgendeiner Form ja, zu leiten und in die richtige Richtung zu lenken. Wir können in diesem Video tatsächlich gar nicht alle Gestaltgesetze irgendwie mit aufnehmen, da gibt es nämlich relativ viele von sondern ich habe hier eine kleine Auswahl getroffen, die eigentlich auch relativ häufig, wenn es dann um Gestaltgesetze geht, angesprochen wird. Und wir fangen an mit der sogenannten Figur-Grundtrennung. Bei der Figur-Grundtrennung geht es darum, dass ein Objekt ja als solches wahrgenommen wird, wenn es sich aufgrund von bestimmten Dingen von der, ähm, von, von der Umgebung unterscheidet. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses blaue Objekt, was man hier recht, recht zentral sieht, und das blaue Objekt wird deshalb als Objekt wahrgenommen, weil es eben blau ist, im Gegensatz zum Hintergrund, der ist weiß. Und weil es eben einen derart starken Kontrast gibt, gehen wir nicht davon aus, dass dieses Objekt äh, tatsächlich zum Hintergrund gehört, sondern dass es ein eigenständiges Objekt ist. Was ebenso zu dem Objekt hinzugehörig wahrgenommen wird, ist dieser kleine blaue Streifen, der sich noch in dem Objekt befindet, beziehungsweise das, was durch den Streifen vielleicht innerhalb des blauen Objektes abgegrenzt wird. Man könnte sich hier zum Beispiel vorstellen, dass das blaue Objekt nochmal eine kleine Erhöhung hat oder eine kleine Vertiefung, die irgendwie durch diesen kleinen blauen Streifen dargestellt wird. Aber wir würden das noch als Teil des Objektes wahrnehmen. Was wir allerdings nicht mehr unbedingt als Teil des Objektes wahrnehmen, ist das weiße ähm, Element in der Mitte. Hier würden wir jetzt zum Beispiel vermuten, dass das blaue Objekt an der Stelle ein Loch hat, weil das Weiß identisch ist mit dem Hintergrund. Selbst wenn das Weiß jetzt zum Objekt hinzugehören würde oder dazugehören würde, würden wir trotzdem eher vermuten, dass es zum Hintergrund gehört. Und das ist halt genau dieser Punkt, der bei der Figur Grundtrennung eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir also einen großen Kontrast haben zwischen einem Objekt und einem Hintergrund, dann wird dieses Objekt als eigenständig wahrgenommen und wenn das Objekt selbst dann allerdings wieder Teile hat, die genauso aussehen wie der Hintergrund, dann würde man diese Teile auch wieder eher dem Hintergrund zuordnen als dem Objekt selbst. Gut, so viel also erstmal dazu, wie wir Objekte prinzipiell wahrnehmen. Das nächste Gesetz, um das es geht, ist das Gesetz der Einfachheit. Hierbei geht es darum, welche Formen von Objekten nehmen wir denn überhaupt wahr. Wir Menschen tendieren nämlich dazu, auch komplexe Formen immer auf einfache Formen runterzubrechen und diese Objekte dann als einfach geformte Objekte wahrzunehmen. Bei Ihnen ist es jetzt wahrscheinlich als Zuschauerinnen und Zuschauer auch so gegangen, dass Sie sich jetzt das Objekt hier angesehen haben und sich dachten, oh ja, das ist ein Kreis und da geht ein Pfeil durch. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um ein sehr komplexes Objekt, was aus ja, unterschiedlichen Linien besteht und was auch so geschwungene Linien hat, die in Summe so ein bisschen dann aussehen wie ein Kreis. Aber wir haben hier keine ganz sauberen Kanten und äh, es ist tatsächlich ein Objekt, was hier wahrgenommen wird, weil es auch noch die, die gleiche Form hat. Und trotzdem brechen wir Menschen es ja, runter in kleinere Objekte, die wir wiederum als so zusammengehörig wahrnehmen können. Ähnliches passiert uns tatsächlich auch an anderer Stelle. Da kommen wir nämlich zu einem weiteren Gesetz. Das ist das Gesetz der Symmetrie. Beim Gesetz der Symmetrie ist es so, dass wir Menschen wahrnehmen, dass Objekte, die halt symmetri symmetrisch und gleichartig angeordnet sind, auch als ja zusammengehörig bzw. als präsenter wahrgenommen werden. Wir haben jetzt hier eine Zusammenstellung wieder von vermutlich vielen Einzelobjekten, auch wenn aufgrund von nicht vorhandenen Trennungen eigentlich auch von einem Gesamtobjekt rausgegangen werden kann. Aber wir würden jetzt als Menschen erstmal wahrnehmen, dass wir da links einen Kreis haben, dann in der Mitte einen Pfeil und rechts nochmal ein Rechteck und irgendwie gehen da so... Ja, so streifen durch. Und entweder liegen die Streifen vor den anderen Objekten oder sie liegen dahinter. Das ganz Interessante ist halt auch, dass wir die ähm, Streifen auch so wahrnehmen, dass sie auch zusammengehören. Das heißt, entweder würden wir sagen, alle Streifen liegen vor den Objekten oder alle Streifen liegen dahinter. Aber wir würden jetzt wenig darauf äh, kommen und sagen, naja gut, der mittlere Streifen liegt vielleicht jetzt vor den Objekten und die anderen beiden Streifen liegen dahinter. Nein, wir nehmen die Streifen als zusammengehörig wahr. Und das liegt einfach daran, dass sie tatsächlich symmetrisch und gleichartig angeordnet sind und dementsprechend für uns irgendwie eine Einheit bilden. Gut, kommen wir zum nächsten Gesetz. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Ähnlichkeit. Hier geht es jetzt nicht darum, wie einzelne Objekte wahrgenommen werden, sondern wie gleichartige Objekte in einer größeren Gruppe wahrgenommen werden. Und beim Gesetz der Ähnlichkeit ist es so, dass Objekte, die gleichartig geformt sind, auch als gleichartig und zusammengehörig wahrgenommen werden. Es gibt jetzt, also hier in dem Beispiel sieht man jetzt ganz viele Quadrate und Dreiecke. Und die Wahrnehmung von uns ist im Prinzip so, dass alle Dreiecke irgendwie zusammengehören und dass auch alle Quadrate zusammengehören. Wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, dass das eigentlich im Prinzip alles eins ist. Und das liegt einfach daran, dass die Objekte äh, sich jeweils in den jeweiligen Gruppen relativ ähnlich sind. Gut, mit dem Gesetz der Ähnlichkeit können wir dadurch jetzt erreichen, dass wir ja, große Mengen von Objekten relativ gut in äh, zwei Teilmengen unterteilen können, selbst wenn das alles so ein bisschen kreuz und quer liegt. Ein weiteres Gesetz, was so ein bisschen in diese Richtung geht, was uns aber eigentlich total gut hilft, um aus einer sehr großen Menge von Objekten, einzelne Objekte sehr gut herauspicken zu können, ist das sogenannte Gesetz der Prägnanz. Das haben wir hier dargestellt. In diesem, bei diesem Gesetz geht es darum, dass wir Menschen sehr schnell und sehr gut fähig sind, wenige Objekte, die aber besondere Merkmale aufweisen, in einer relativ großen Menge von Objekten noch gut zu erkennen. Wir haben jetzt hier eine große Menge von Quadraten, alle gleichartig angeordnet, aber es gibt zwei Quadrate, die stoßen, äh, stechen da so ein bisschen heraus, das sind nämlich diese Quadrate, die so ein bisschen heller dargestellt sind, und wir können als Menschen relativ schnell erkennen, dass es, diese ja, besonderen Quadrate an dieser Stelle gibt. Und wir können sogar noch mehr, denn wir Menschen können relativ gut und relativ schnell auch zählen, wenn es nicht zu so viele Objekte werden, beziehungsweise wenn sich die Objekte in Gruppen irgendwie so ein bisschen zusammentun, die wieder einfach zählbar sind. Menschen können nämlich alles so bis Anzahl 6, 7 ungefähr, können wir sogar noch mit einfach drauf gucken, erfassen, wie viel das ist. Das heißt, wir zählen nicht einzeln die Objekte ab, sondern wir können sie direkt erfassen. Und das funktioniert tatsächlich auch bei diesem ähm, Gesetz der Prägnanz. Das heißt, wenn Sie wenige Objekte mit besonderen Merkmalen in einer großen Menge drin haben, dann können wir als Menschen immer noch so nicht nur feststellen, welche sind jetzt die besonderen Objekte, sondern wir können auch relativ schnell noch sagen, wie viele das sind. Gut, damit haben wir jetzt so ein bisschen was zu dem Thema gemacht, wie nehmen wir Objekte prinzipiell wahr, also wann nehmen wir Objekte als Objekte wahr. Ähm, beziehungsweise wie nehmen wir auch Objekte in größeren Mengen als besonders herausragend oder wie auch immer war. Jetzt geht es noch darum, vielleicht Mengen so ein bisschen zu strukturieren, ohne dass wir einzelne Objekte dabei rausnehmen, aber so, dass wir feststellen, was gehört eigentlich zueinander. Und dazu zählt zunächst mal das Gesetz der Nähe. Das Gesetz der Nähe besagt nichts anderes, als dass Objekte, die sehr nah zueinander sind, also eine gewissere, äh, geringere Distanz zueinander aufweisen, auch als zusammengehörig wahrgenommen werden, im Gegensatz zu anderen Objekten. Das, was hier jetzt dargestellt ist, ist ein relativ gutes Beispiel dafür. Wir haben nämlich hier vier Gruppen unterschiedlicher Größe und auch mit etwas unterschiedlichen Abständen. Und trotzdem ist es so, dass ähm, die ja, Objekte irgendwie als jeweilige Gruppen wahrgenommen werden. Dieses Gesetz der Nähe kann tatsächlich aber auch relativ schnell und einfach wieder ja, überschrieben werden, wenn man nämlich sich nicht nur die Distanz anguckt, sondern auch noch etwas anderes, das ist nämlich die Verbundenheit. Das ist das nächste Gesetz. Das Gesetz der Verbundenheit sagt nämlich, Objekte, die in irgendeiner Form verbunden sind, und das ist jetzt hier in dem Beispiel mal dargestellt mit Linien, die werden dann auch als miteinander, also, also als zusammengehörig wahrgenommen. Und ich mache jetzt bewusst nochmal den Schritt zurück auf die Folie davor, um nochmal diesen Unterschied zu zeigen. Wir haben also durch das Gesetz der Nähe haben wir einzelne Gruppen hier definiert, die wir auch klar als solche wahrnehmen. Und durch eine Verbundenheit sind mit einmal zwei dieser Gruppen weggefallen und haben, also wurden zu den anderen Gruppen integriert. Wir haben jetzt dementsprechend hier nur noch zwei vollständige Gruppen, die dargestellt sind, beziehungsweise die auch als solches wahrgenommen werden. Und das ist eigentlich recht interessant, dass hier im Prinzip jetzt mal gezeigt wurde, dass solche, solche Gesetze tatsächlich auch miteinander verbunden werden können und dann aber auch die Gesetze sich mit einmal gegenseitig ja, überlagern oder ausschließen können. Ja, also das Gesetz der Verbundenheit wird immer so ein bisschen gegen das Gesetz der Nähe arbeiten, sofern wir so in dieser Form arbeiten, wie es hier jetzt ja der Fall ist. Gut, jetzt haben wir uns also so ein bisschen angesehen, wie werden Objekte wahrgenommen, ähm, aus so großen Mengen raussortiert oder wie werden sie gruppiert. Es ist tatsächlich sogar so, dass wir Menschen manchmal gar nicht ganze Objekte brauchen, um irgendwie Objekte als solche wahrnehmen zu können, sondern uns reichen manchmal Andeutungen dafür. Und das haben wir im nächsten Gesetz dargestellt, das ist nämlich das Gesetz der Geschlossenheit. Das, was Sie hier sehen, ist eigentlich weißer Text auf weißem Hintergrund. Und im Prinzip würde man von diesem Text gar nichts sehen. Ich habe den Text aber mit ein bisschen Schattierung hinterlegt und man sieht nur die Schattierung. Und das führt letztendlich dazu, dass wir von dem Text immer nur die unter- bzw. die rechte Seite jeweils wahrnehmen. Und trotzdem in unserem Kopf sehen wir, dass dort Text steht und dass dort eigentlich vollständige Buch, Buchstaben sind. Das heißt, wir als Menschen vervollständigen das Ganze in unserem Kopf und machen daraus vollständige Objekte. Und das ist eine ganz spannende Sache, die auch oft in Logos zum Beispiel eingesetzt wird. Einfach vor dem einfachen Hintergrund, dass man mit weniger Strichen und weniger Zeichnungen komplexere Objekte darstellen kann, als wenn man jetzt alles Mögliche komplett darstellen würde. Aus diesem Grund ist das ein ganz, sehr, also ein ganz interessantes stilistisches Mittel bei der Darstellung von Objekten, was man hier sehr gut einsetzen kann. Gut, das ist aber noch nicht alles. Ich habe noch ein Gesetz dabei. Das ist nämlich das Gesetz der Kontinuität. Bei dem Gesetz der Kontinuität ist es so, dass wir Menschen auch hier versuchen, Dinge im Kopf zu vervollständigen, aber in einer etwas anderen Form. Hier geht es nämlich darum, dann Reihen miteinander äh, zu vervollständigen. Wenn Dinge irgendwie auf einer gedachten Linie liegen, dann werden sie zum einen als zusammengehörig wahrgenommen und zum anderen wird auch eine gewisse Erwartung erzeugt, wie es denn weitergehen könnte in dieser Reihe. Also bei dieser linken Reihe hier zum Beispiel könnte man jetzt vermuten, okay, sollte ein weiteres Objekt dazukommen, dann kommt es wahrscheinlich links davon dazu oder rechts davon dazu. Aber irgendwie so abweichend davon wohl eher nicht. Das ist bei der rechten Reihe anders. Hier ist also keine klare Linie zu erkennen und deswegen ist auch nicht so ganz klar, wenn wir jetzt noch ein Objekt hier hinzufügen würden, wo würden wir das denn hinzufügen? Aufgrund des grundlegenden Chaos, was man hier schon sieht, könnte man dann vielleicht vermuten, na ja, vielleicht packt man es einfach irgendwo unten noch so ein bisschen in die Mitte oder unter eins der andere, um das Chaos weiter zu vervollständigen und um vielleicht wieder eine harmonischere Form draus zu machen. Aber rechts und links würden wir vermutlich kein Objekt äh, dann noch hinzufügen wollen. Und wenn ja, wäre so ein bisschen die Frage, auf welcher Höhe denn? Das mit dem Gesetz der Kontinuität funktioniert übrigens nicht nur bei ganz geraden Linien, sondern das funktioniert auch bei geschwungenen Linien, also bei Kreisbögen zum Beispiel, sofern diese Kreisbögen sauber äh, zu erkennen sind. Aber es muss halt immer eine gleichmäßige Linie sein. Alles, was dann davon abweicht, das wird wohl eher dazu führen, dass eben diese Linie nicht erkannt wird und dementsprechend für Nutzerinnen und Nutzer das dann auch schwieriger ist, das als zusammengehörig und äh, ja, nach, aufeinander folgend wahrzunehmen. Das letzte Gesetz, was ich noch mitgebracht habe, das hat etwas mit Bewegung zu tun. Das heißt nämlich das Gesetz des gemeinsamen Schicksals. Und wir Menschen haben in unserem Kopf einfach die Vorstellung, dass Objekte, die sich gleichartig bewegen, dass diese dann auch tatsächlich, ja, oder dass diese das gemeinsame, das gleichartige Schicksal ähm, treffen wird. Das heißt, sie werden das gleiche Schicksal erleiden weil sie in irgendeiner Form zusammengehören. Deswegen auch das Gesetz des gemeinsamen Schicksals. Also wenn zwei Objekte zum Beispiel gemeinsam von einer Tischkante fallen, dann werden sie auch beide hinterher unten auf dem Boden sein. Und das kann man dadurch erreichen, also diese Wahrnehmung kann man dadurch erreichen, dass äh, Objekte sich dann dementsprechend gleichartig auch bewegen müssen. Ich habe das jetzt mal versucht, hier in den Animationen darzustellen. In der oberen Animation bewegen sich die beiden Objekte, gleich schnell, mit gleicher Geschwindigkeit, noch mit gleicher Beschleunigung und man hat das Gefühl, sie gehören irgendwie zusammen, sie sind fest miteinander verbunden. Das heißt, man hat auch das Gefühl, dass sie eine eigene Einheit bilden und eigentlich gar nicht unbedingt das Rote und das Rote zusammengehören und das Blaue und das Blaue, sondern dass, das in, dass die beiden Kästen in der Mitte zusammengehören und nicht irgendwie was mit den Äußeren zu tun haben, außer dass die Äußeren vielleicht irgendwo eine Grenze bilden. Das ist bei dem unteren Beispiel anders. Hier bewegen sich die Objekte nicht gleichmäßig. Das heißt, sie haben eine unterschiedliche Beschleunigung und sie haben auch eine unterschiedliche äh, Geschwindigkeit. Und dementsprechend gehören sie nicht so richtig zusammen. Und hier hätte man schon wieder eher das Gefühl, dass das Rote eher so zum Roten gehört und das Blaue eher so zum Blauen. Aber dass die beiden in der Mitte zueinander gehören, das ist wohl eher weniger der Fall äh, in der Wahrnehmung. Gut. Ich hoffe... Ich konnte Ihnen jetzt so, so ein bisschen zeigen, wie die menschliche Wahrnehmung eigentlich so funktioniert. Es waren, glaube ich, ganz interessante Beispiele und zu diesen Beispielen machen wir jetzt dann auch wieder eine kleine Übung. In dieser Übung geht es darum, dass Sie selber die Gestaltgesetze mal beschreiben sollen, zum Beispiel anhand einer Website Ihrer Wahl. Da sollen Sie dann einfach sagen welche Gestaltgesetze finden denn bei dieser Website Anwendung, welche Gestaltgesetze wurden vielleicht vernachlässigt, welche Gestaltgesetze hätten Sie sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch vorstellen können. Und ich habe jetzt hier gerade gesagt, man könnte eine, eine Website als Beispiel nehmen. Es steht Ihnen natürlich auch frei, vielleicht ein technisches Gerät zu nehmen, so wie das bei mir mal war. Ich habe mir zum Beispiel ein Radio gekauft. Und bei diesem Radio war es so, dass ähm, eigentlich versucht wurde, das Gesetz der Nähe zu berücksichtigen, indem halt so eine, mehrere Knöpfe so zusammengepackt wurden und dann formte sich da auch so eine schöne Gruppe von Knöpfen, die auch eigentlich vom Design her ganz ansprechend aussah. Das Problem war nur, ähm, dort wurden Objekte miteinander verknüpft, die eigentlich gar nicht unbedingt zusammengehörten. Da waren also so fünf Knöpfe zur Auswahl des Senders, da konnte man so vorgespeicherte Sender einstellen und der sechste Knopf war irgendwie für das, das Licht vom, vom Display, um, um das irgendwie von der Helligkeit her einstellen zu können. Das passte überhaupt nicht dazu. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum wurde denn das jetzt zusammengezogen? Vielleicht finden Sie ja auch ähnliche Dinge bei Ihren technischen Geräten, wo Sie sowas ähm, auch erläutern können. Das heißt, diese Aufgabe, hier steht jetzt zwar Fokus auf Website, aber die kann man tatsächlich auch an ganz vielen anderen Stellen einfach mal durchexerzieren. Vielleicht überraschen Sie mich ja in der dazu passenden Übung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß bei der Aufgabe und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!